Ja, hier kann ich nicht so viel steuern tatsächlich. Also ich kann mich genau so weit währen. Ja, geht nicht. Also ich lasse einfach mal rein. Ah, jetzt kommt er raus. Okay. Ray da unten. So wünscht man sich doch jedes Kinderzimmer, nicht wahr? Sitzt im Rollstuhl, er heult. Er hat sie gekillt anscheinend jetzt. Ash little way the night is dark. Star. Stars fade above you, the room goes dark. Okay. Mama used to come to tuck you in. This is eklig! Now she's nowhere to be seen. Ja, unten schon die deutsche Besetzung. und ja, oh, wir sind zurück. Im brave -Timer. Dann... Haben wir hier jetzt noch was? Ja, da ist was. This was a special brush like a horsehair brush but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ich glaube, die Haare sind von seiner Tochter. Dass sie verbrannt ist, also seine Frau und keine Haare mehr hat vielleicht sogar. Oder er seine Tochter mit einschließen wollte. Weil die alte jetzt, also die Frau ist ja gestorben. Ich glaube, der Pinsel besteht aus Haaren von seiner Tochter. Vielleicht ist das auch nochmal ein Grund, wieso sie schlussendlich endlich ins Kinderheim kam. Jetzt haben wir einen richtigen Pinsel. Jetzt können wir auch was malen. Das aussieht wie ein Skelett. Ich finde das Bild so creepy. Wir haben ja das Coverbild hier, das hinter dem das ist auch noch so blutverschmiert irgendwie, wie das Bild hier auch. Die Wand füllt sich. Das ist gut. Jetzt haben wir auch die das Kinderzimmer hier. Also diese Lampe. Hier ist sein eigener Wahnsinn. Und hier sind seine Collectibles, die er hat. Okay. Da, ist noch mehr, da sind jetzt Puppen drin. Da waren mal Flaschen drin. Nice. Also wir machen große Zeitsprünge, so wie es aussieht. Oder... Mehr oder weniger große Zeitsprünge. Aber sein Wahnsinn wird auf jeden Fall immer mehr. Nee, nee ich muss weiter. Okay, hier bildet sich langsam was. Jemand hat das Licht ausgemacht. Ich will eigentlich in diese Kiste reinschauen. Ah, Ich habe R2 gedrückt sogar. Fest. Er muss irgendwo ein Schlüssel sein. Merkt euch das Datum. Wünscht sich das Vergnügen, der Gesellschaft zu feiern? Trommel Samstag, den 9. Juli. Das hat, hat mir das nicht schon? Hat mir schon. mir auch die Kiste schon. Geh, wir laufen im Kreis. Alle Türen führen in denselben Raum rein. Dasselbe Raum von vorhin, aber viel zerstörter. Die Kiste ist offen jetzt, okay. hat mehr geraucht, viel mehr geraucht, überall diese Pfeifen jetzt. Hm. Make up your mind. Da kommen wir hin. Domino. Geht's mal davon aus, dass das Tabak ist. Wende ich mich von ihr ab, oder gehe ich zu ihr? Es fühlt sich nicht richtig an, sie alleine zu lassen. Okay, der Raum ist dasselbe vom Ergebnis. Wichtig war, dass wir sie ignoriert haben. Es ist nicht richtig, es ist ich glaube nicht, dass es richtig ist, sie zu ignorieren. Sie hat halt nichts Falsches getan eigentlich. Bin nicht rüber, ziemlich sicher, da gibt es keinen Weg hin. Also... sind ratten ich habe das Rätsel letztes mal aufgeschrieben komplett ich gehe mal davon aus dass, es, dass wir einfach ratten suchen und zwar habe ich alles aufgeschrieben und dann gemerkt es bringt nichts denn das r ist 6 das a ist 8 das heißt wir haben 6 8 und t gibt es zwei stück mit alle buchstaben doppelt außer r das T müsste 7 sein. Das heißt, wir haben 6, 8, 7 als Passwort. Außer sie wollen nicht, dass wir Rattes rufen diesmal. Ich immer kurz R. Nee, 8. T geht auf die 7. Das andere wäre das 1 und das A wäre 4. Aber da sind die, die falschen Buchstaben. Vielleicht muss ich zuerst den Hinweis finden. Ach, ich bin dumm, da oben ist eine Katze. Diesmal ist die Katze also. Okay. Drei Was habe ich gesagt. Drei, vier, eins. Okay, also die Train, die das die tatsächlich. Okay, das ist gut. Ich habe jetzt nur Ratte gesucht, weil halt Ratte macht Sinn. Und wir hatten letztes Mal tatsächlich Ratte, deswegen dachte ich ja das macht Sinn er sieht ja über Ratten und jetzt hat er Rat das Passwort halt das macht Sinn aber ja den crouchen. also gehen wir ins Licht Panda ist voll cute. Hier waren wir auch schon. Einfach so sein ganzes Leben geht ein Arsch deswegen erst. Okay, er ist ein Arsch, er hat verdient so. Oder er ist einfach zu wahnsinnig geworden. Muss sagen, er hat verdient. Aber wer weiß. <lacht> er hätte sich Hilfe suchen können, ganz klar. Was ist hier? Nix, nee, okay, das ist unser einziger Weg, ist nach vorne. Einfach mal probieren, bei jedem Gemälde so. Ich weiß, wir sind noch lange nicht am Ende. Das ist... Schon lange. Hey, tut mir leid, dass ich dich so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter, dass dein letzter Brief sehr verstörend war. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz? Das war doch dein Tribut an Sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer, dass du dir professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden, nach allem, was geschehen ist. Ich bin mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesem Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer. Ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Car Thomas Caldwell mache ich nicht. Also er glaubt nicht mehr an sich selbst. Aber sein Freund. Hat Fucking mutt, won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Fancy. mal so, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind, weil sie ja von neues Kunstwerk warten. So nach diesem Brief, den ich jetzt gefunden habe. Aber sonst, ich würde jetzt einfach davon ausgehen. Und jetzt, Besser am Arsch. Ich mich gerade jedes Mal, wie viel von diesem Haus ist wirklich existent. Weil am Anfang haben wir nichts davon gesehen. Leinwandkrabbeler Masse pulsierendes Fell wie, G wie Gift zu mal Feuer letzter aus. Er hat das Feuer gelegt wegen den Ratten. Man hat es auf seine Frau geschoben, wegen den Bildern. Boah, das ist böse. Scheiß auf den Jumpscare gerade, aber das ist böse. Den Jumpscare habe ich gar nicht wirklich gepackt, aber das, das, diese Erkenntnis von der Story gerade so. What the fuck? Ich will ob ich zurück kann. Schränke sehen so komisch aus. Aha. Komm, die Box. Da. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige künstliche sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich <lacht> nicht weiterentwickelt. Ed, Ed, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Oh fuck you, Tun. Er putzt seinen Namen immer weg. Zum nicht Ich hab's gesagt, irgendwann ist in dem Schrauben, in dem Schrank ein versteckter Raum. Wir haben eine Kurbel. Wo ist das? Sie ist hinter mir. Wenn ich mich umdrehe, dann sterbe ich. Das weiß ich. Okay, eine neue Trophäe. Beachte die Warnung. Okay. Äh, ja, aber wir landen im selben Raum nachher übrigens. Das ist tatsächlich kein Unterschied. Das haben wir schon ausprobiert. Wenn ich die Kurbel nicht habe, muss ich diese Kette ziehen. Dann passiert was. Wenn ich diese Kurbel jetzt habe, passiert was anderes. Was? Natürlich passiert was anderes, logischerweise. A little pain goes a long way. Haben wir jetzt keine Schmerzen zugefügt damit? Ich kacke immer noch ab, dass ich für dieses diesen Sound für so selbstverständlich fürs PS-Menü gehalten habe vorhin nur weil er meiner meinem PS-Hauptmenü drin ist die ganze Zeit aber finde ich ist echt ein Skin dann den dass ich lohnt zu holen so. wenn man eh schon einen PS-Skin sucht dann finde ich der Sophia echt gut Also ich habe viele, ich habe Uncharted drin, ich habe Metro drin. Metro ist auch geil, aber ich finde jetzt den hier ziemlich angenehm gerade die ganze Zeit schon. läuft da draußen vorm Fenster. Oh, ich hoffe wirklich, ich bin auf dem Weg für ein, für ein bedeutsames Ende gerade. Es schwimmt alles. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schritte. Ja, da oben, guck mal. Scheiße. Die kommt, die kommt her. Ich glaube... Dass der ganz, die ganze Zeit der Geist ist, die Frau, die uns töten will. Die sich rächen will an allem. Oder seine Schuldbewusstsein. Wird kleiner? Gibt gar nichts mehr. Ah. Okay, okay. okay. Und wir sind in einem Wandschrank, der nicht abgeht. Sieht leer aus, als ob alle schon ausgezogen sind unterdessen. Was natürlich sehr gut der Fall sein kann in so einem Moment. man up the cock the cock struck one Horde ran down hickory dickory dock. <laughs> okay Creepy! Er hat komplett abgedreht, da kann man nichts mehr machen. Kind spielt jetzt Piano. Lass das mal. Ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn ich da nicht reingehe. Okay, der Raum ist echt speziell. Sieht? Na. Oder? Ja. Nichts, was ich anschauen kann. Schade eigentlich. Licht, Akumon. Ah, ist so ein bisschen Wanky, so manchmal. Man hat sich verändert. Mhm. Eine Ratte? Alles klar? Ja. Babyface, die Monster Painting. Manche Gemälde spotten jede Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist einer dieser Gemälde. Diese Kunst anomalie sie Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskennern der Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einen dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen übersteigt das Gemälde an seiner abscheulichen. Hä, ich finde das Bild voll cool. Ach, Kunstkritiker sind scheiße. Also, legit, das Bild ist irgendwie cool. Nichts, äh, dass ich in meiner Wohnung hängen würde, jetzt mal so. Aber vom Bild alleine, von der, vom Werk, finde ich das interessant. Nein, drei. 6 3 Okay All okay. hey. seine Bilder hier Hinter mir ist keine Tür mehr Ah, guck mal, der hässliche Bauer. Der eigentlich, ganz ehrlich, das ist ein cuter Dude. Und wieso hat der ihn so scheiße gemalt? Ich hasse den Dude. Hier ganz fast, fast. Oh, Da war was. 853. Ai. Nicht zwei, nicht zweit. Das ist aber fucking geil, dass ich den Schrank runterschmeiße, der die Latinweis gibt. Das ist fucking Meta das Spiel. Absoluter Fan. Ich weiß nicht, wieso ich zu lange herausge... Warte mal. Zu lange herausgezögert habe. Ich weiß, ich kann sterben, wenn ich hier runterfalle. Das haben wir letztes Mal geschafft. Aber wir müssen einfach das Dreh jetzt noch mal machen. Also es lohnt sich nicht mal. sind auf dem Kopf auf dem Kopf